Lootboxen Der Zufall macht den Reiz aus. Sie sind in Spielen platziert und geben einem neue Skins, Charaktere, Items oder mehr. Im Idealfall sind sie besonders, selten oder auch speziell. Wir zahlen Geld, um Dinge freizuschalten, auf die wir im Videospiel nicht warten können oder wollen. Oft geht es uns einfach nicht schnell genug, bis wir etwas Bestimmtes im Spiel erreicht haben und wählen die Lootbox als Ausweg. Doch genau das ist die Gefahr. Wir sind inzwischen seit einigen Jahren gewohnt, vieles, was wir wollen, auf Knopfdruck bekommen zu können. Die Bestellung im Online-Shop, die sexuelle Befriedigung im Internet, den Kontakt sowohl zum schnellen Flirt um die Ecke, als auch zu Freunden und Verwandten. Doch Lootboxen stellen die Gefahr auf ein neues Level und zwar dem des Glücksspiels. So werden sie gezielt von den Spielentwicklern eingesetzt. Glücksspiele basieren auf ein Zufallsprinzip, auf eine vorher festgelegte, meist geringe Wahrscheinlichkeit, wie bei Lootboxen. Glücksspiele nutzen im Regelfall auffällige Farben, ansprechendes Design und befriedigende Soundeffekte, wie bei Lootboxen. Lootboxen ähneln deswegen beispielsweise Glücksspielautomaten und beinhalten aus diesem Grund auch entsprechende Risiken. Lootboxen sind gefährlich, weil sie, wenn man nicht aufpasst, ein so kreieren und uns anziehen. Kurz gesagt, Lootboxen können süchtig machen. Und sie sollen auch süchtig machen. Sucht ist die Gefahr, sie verleitet einen Dinge zu tun, die man unter Umständen nicht tun möchte. In diesem Fall Unmengen an Geld auszugeben, das dem gekauften Wert im Nachhinein nicht gerecht wird. Die Auswirkungen von Sucht können, wenn es hart auf hart kommt, ein gesamtes Leben zerstören. In den schlimmsten Fällen führte Sucht im Allgemeinen schon zum Kontaktabbruch zu Familienmitgliedern, Freunden oder Lebensgefährten. hohen Schulden verschwendete finanzielle Mittel und Lebenszeit. Wenn es hart auf hart kommt, können aufgrund dieser Folgen auch Suizidgedanken und Suizide entstehen. Und das ist nicht übertrieben. Lootboxen mögen harmlos aussehen, sind aber letztendlich nichts anderes als eine Glücksspielmechanik. Wer sich der Gefahr bewusst ist und akribisch darauf achtet, nicht in solche negativen Verhaltensmuster zu verfallen, kann sofern er auch psychisch stabil ist, Lootboxen kaufen – wichtig dabei ist es, wenn überhaupt, in Maßen zu genießen und sich dem hohen Risiko bewusst zu sein. Denn am Ende ist eine intelligent programmierte Loopbox nichts anderes als eine Droge. Aus diesem Grund rate ich persönlich euch davon ab. Mehr solcher Videos? Daumen hoch! Was ist deine Meinung zum Thema? Schreibe es in die Kommentare! Wenn du nichts mehr verpassen möchtest, abonnierst du diesen Kanal und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder.